Wischen, tippen, drücken. Einfach erklärt. Wenn wir die Bedienung von einem Smartphone erklären, benutzen wir verschiedene Begriffe. Zum Beispiel tippen, wischen und drücken. Tippen bedeutet, du tippst mit dem Finger einmal kurz auf den Bildschirm. Dann nimmst du den Finger direkt wieder hoch. Wir benutzen dafür dieses Zeichen. Wischen oder schieben bedeutet, du legst den Finger auf den Bildschirm. Dann bewegst du den Finger auf dem Bildschirm in eine Richtung. Nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts. Wir benutzen dafür dieses Zeichen. Drücken bedeutet, du musst den Bildschirm an einer Stelle länger mit dem Finger berühren. Wie lange du drücken musst, kannst du einstellen. Das ist bei jedem Gerät etwas unterschiedlich. Länger bedeutet dann meistens etwa ein bis zwei Sekunden lang. Es reicht, wenn der Finger den Bildschirm leicht berührt. Du musst nicht mit Kraft auf den Bildschirm drücken.